Wie du mit Hilfe der Hypnose mehr Willenstärke fürs Abnehmen erlangst. Suggestion aus Abnehmhypnose. Mein Name ist Ina Jan, ich bin ein Hypnose-Coach. In diesem Video biete ich dir eine effektive Möglichkeit fürs Abnehmen. Wenn du das wirklich willst, dann wiege dich vorher vor Beginn. Führe ein Abnehmtagebuch, tagebuch so dass du in diesem Buch alles, was du isst und wann du isst, genau notierst. Die Suggestion kann nur bewirken, was der Körper erlaubt. Jeder Körper ist anders, jeder Stoffwechsel ist anders. Höre dir einmal in der Woche mindestens den Text an, je öfter in den ersten drei Wochen, desto schneller purzeln die Kilos. Und tägliche Bewegung. Wie du mit Hilfe der Hypnose mehr Willenstärke fürs Abnehmen erlangst. Dein Körper und dein Unterbewusstsein bekommen nun gleich die Möglichkeit,